Seit 60 Jahren erforschen wir das Lehren und Lernen Erwachsener und sammeln und teilen Wissen. Dabei entdecken wir immer wieder neue Fragen. Welche Fragen und Probleme werden wir in der nächsten Dekade erforschen und vermitteln? Welche sind die Zukunftsthemen des DIE? Wer forscht, braucht Literatur und Daten. Unsere Spezialbibliothek entwickelt sich. Vom lokalen Wissensspeicher zu einem Knotenpunkt des globalen und interdisziplinären Wissensnetzes. Wir sorgen für gut dokumentierte und strukturierte Zugänge zu Texten, Daten und Quellen, damit wir von überall her erreichbar sind. Unsere Informationen sollen dabei leicht und verlässlich auffindbar sein. Dafür sorgen internationale Standards, nach denen wir arbeiten. Wir wollen Weiterbildungssysteme verstehen, welchen Einfluss haben Städte, Regionen oder Länder auf die Weiterbildung? Wie wird in verschiedenen Ländern Bildung finanziert und organisiert? Wir analysieren und vergleichen die Weiterbildungssysteme in Deutschland, Europa und darüber hinaus. Unsere Analysen machen die Systeme transparent und sind Grundlagen für politische Entscheidungen. In Deutschland hat heute etwa jeder Fünfte einen Migrationshintergrund. Wie gehen Weiterbildungseinrichtungen mit der sozialen und kulturellen Vielfalt in unserer Gesellschaft um? Wo bestehen Hindernisse, die die interkulturelle Öffnung erschweren? Wie können gerechte Teilnahmechancen verwirklicht werden? Unsere Forschung soll Bildungseinrichtungen helfen, Integration zu leben und wachsende kulturelle Vielfalt auch auf Managementebene zu meistern. Wer sind die, die in der Weiterbildung bisher unterrepräsentiert sind? Warum nehmen diese Menschen Bildungsangebote oft nicht an? Und warum manchmal eben doch? Wie kann man Lernen für sie wieder attraktiv machen und Hemmschwellen abbauen? Das DIE erforscht, wie Bildungsangebote gemacht sein müssen, damit sie motivierend sind und angenommen werden. Was weiß und was kann eine gute Lehrkraft? Wie werden Wissen und Können von Lehrenden erfasst und gefördert? Wie können digitale Medien Lehrende unterstützen? Weil wir wissen, dass gute Lehrkräfte die Grundlage guter Weiterbildung sind, forschen und arbeiten wir dafür, Lehrende in ihrer Tätigkeit zu unterstützen, ihr Wissen sichtbar zu machen, sich fortzubilden und zu qualifizieren. Was wir im DIE erforschen, soll an die Gesellschaft, an Praxis, Politik und Wissenschaft zurück- und weitergegeben werden. Doch wie gelangt das Wissen am besten zu den Nutzern? Seit langem durch Bücher und Zeitschriften. Wie aber wandelt sich das Buch im digitalen Zeitalter? Wie können Zugänge zu innovativen Bildungsmaterialien gestaltet werden? Wir organisieren Wissenstransfer. Wo immer es sinnvoll ist kostenfrei, vernetzt, bearbeitbar und nachnutzbar. Das heißt, im Open Access und mit digitalen Lehr-, Lern- und Wissensangeboten. Wir arbeiten jetzt und in Zukunft engagiert an diesen Fragen und tragen dazu bei, dass Erwachsene erfolgreich lernen, sich persönlich entfalten, an der Gesellschaft teilhaben, gute Arbeit finden und ihre Beschäftigung sichern können.